Hallo, ich bin der Christian Freislehm, ich arbeite an der Fachhochschule St. Pölten und bin damit den Josef Buchner von der PH Niederösterreich gemeinsam Verantwortlich für die Vorbereitung und Umsetzung der Konferenz Inverted Classroom and Beyond am 20. und 21. Februar an der Fachhochschule St. Pölten. Und ich habe jetzt hier einen unserer Inputgeber da, den Herrn Weiers, und ich bitte Sie, dass Sie sich vorstellen. Ja, mein Name ist Stefan Weiers. Ich bin Professor für Mathematik und Didaktik an der Technischen Hochschule Mittelhessen, also einer Fachhochschule, Standort Gießen. Und ähm, ja, also ich beschäftige mich vor allen Dingen damit, neue Lehrmethoden auszuprobieren, selbst in meinen Veranstaltungen. Also das Gruppenpuzzle habe ich zum Beispiel ausprobiert, Peer Review, Mathelabor haben wir eingerichtet, äh, aber eben auch äh, Inverted Classroom habe ich ausprobiert. Sehr schön. Gut, dann beginnen wir wie immer in dieser Videoreihe mit einem kurzen Web ähm, Das Größte vom größte Potenzial vom Inverted Classroom-Modell ist für Sie die, das kontinuierliche Lernen Wunderbar eine Person, ein Lehrender eine Lehrende, die mit, mit dem Inverted Classroom-Modell beginnen will, der würden Sie empfehlen gute Lernmaterialien zu haben sehr schön. Eine oft zu hörende positive Rückmeldung von Lernenden zum ICM ist, dass es lebendiger ist, mehr Spaß macht. Ja. Am stärksten merken Sie selber im Lernen Veränderungen woran? An der aktiven Beteiligung im Plenum genau uh, ihr persönliches icm motto ist daher und das darf auch ein satz sein ähm. so ein slogan der äh, über eine Werbeentschaltung fürs inverted classroom stellen würde in einem wunderbaren werbespot dann wäre ihr slogan Activity first. Ja, wunderbar. Und bei der Konferenz freuen Sie sich auf? Äh, interessante Diskussion mit den Teilnehmern und ja. vielleicht hoffentlich auch Input von, ja. für mich. Ja, wunderbar. Gut, was werden Sie bei der Konferenz inhaltlich einbringen? Ja, ich habe äh, Inverted classroom in Kombination mit, mit einer Gamifizierung, also einem Punktesystem eingeführt in einer Statistikvorlesung mhm. äh, und einer Großveranstaltung und habe da insbesondere eben kompetitive Elemente mit, so, mit sozialen Elementen, also wo man sozusagen gemeinsam versucht, irgendwas zu schaffen, kombiniert. Soll ich noch genauer oder reicht das? Nein, nein, äh, das klingt voll spannend. Und was hat das jetzt mit Inverted Classroom zu tun? Wie gesagt, das, ich habe das ähm, noch zusätzlich eingesetzt, um die, sozusagen, um die Vorbereitung, also noch, zusätzlich noch einen Anreiz zu geben, sich vorzubereiten fürs, fürs Plenum. Zum Beispiel wurde jedes Mal ein Test geschrieben, ja, da musste man ja, sich ja. Dann vorbereiten. Ja. Und funktioniert dieser Anreiz? Das hat glaube ich, ganz gut funktioniert. Also, also gefühlsmäßig waren die Leute besser vorbereitet. Ähm, sie haben auch gesagt äh, in, der, in, in einem Fragebogen, dass also die, die meisten haben gesagt, dass sie sich dadurch mehr vorbereitet haben, als sie es sonst getan hätten. Mhm. Und die, Aktie und die, ja. Ja, ja, okay. Um, spannend, also so, was mich selber auch, weil ich ja auch so mit Improvisationsmethoden arbeite, wo, wo ich manchmal so ein bisschen dran hänge, ist so, so, so dieses freie Element des Spielens und gleichzeitig so die Verpflichtung ja und und dass das manchmal so ein bisschen reibt also wie geht Gamification auch dazu mit einem Punkte äh, Dings was Spaß macht und dann kommt dann doch dieser Moment wo ich merke, okay es wird es es geht um mehr als dass ich halt ähm, jetzt äh, von da nach da gehe sondern da geht es zum Beispiel auch um eine Note wie ist dieser Widerspruch wie erleben Sie den also es wird unterschieden zwischen äh, Gamification, wo man quasi so also Elemente aus Spielen einbringt in die Lehre, also sowas zum Beispiel wie äh, Leistungsanreize, Level äh, ja, ja. und sowas, und äh, tatsächlich so Game-Based Learning, also da wird ein Unterschied gemacht, wo man tatsächlich Spiele einbringt äh, oder tatsächlich auch so das Ganze <lacht> in so eine Geschichte einbindet oder so. Ich habe tatsächlich mehr so dieses Punktesystem nur gemacht, also den, den Gamification-Teil. Mhm. Ähm, und, ja, das Spiel war dann eher so, dass man eben zusammen versucht hat, zum Beispiel, um was zu schaffen, also, zum Beispiel, so und so viel Beiträge im Forum zu schaffen bis da und dahin, um dann, was zu schaffen, den Taschenrechner erlaubt in der Klausur oder so. Das mhm. war dann so das spielerische Element und ich habe dann, naja, die, der, die, der Aufbau der Seite war, der, der, der Moodle-Seite, der war halt auch eher spielerisch, mit irgendwelchen Bildchen und so weiter und, mhm. ähm, ja, ich habe dann auch versucht, immer ab und zu mal motivierende <lacht> E-Mails zu schreiben an die, an die okay. Leute. Also, wir okay. haben es gleich geschafft und sowas. Ansonsten, ähm, ja, es ist natürlich nicht so richtig spielerisch gewesen. Also okay. sondern natürlich vor allem, vor allem ein Anreizsystem. Nee. Okay, okay, okay, sehr interessant. Ähm, und, und jetzt äh, vor Ort in, in, in, bei der Konferenz, werden Sie das wie zugänglich machen, die Ergebnisse aus Ihrem Tun? Ja, ich habe jetzt verstanden, es gibt, äh, ich habe dreimal zwölf Minuten Zeit, äh, um da mit, was mit den Teilnehmern zu machen und genau. ich habe hab da sozusagen drei verschiedene Themen gesucht. Ähm, das eine ist, dass ich einmal das, dass ich einmal die Frage diskutieren will, wie hat das System, also jetzt konkret bei mir, funktioniert, mhm. was hat gut geklappt, was hat schlecht geklappt, was kann man noch verbessern, da mhm. habe ich natürlich auch auf, äh, auf, auf Input von den anderen Teilnehmern. Dann wollte ich konkret einem, im zweiten Block sozusagen auf das Thema äh, kontinuierliches Lernen eingehen. Ja. Wer hat das... Das, wie hat, das, hat Gamification das kontinuierliche Lernen verbessert? Ja, nein. Ja. Und äh, ja. Daten und so. Und dann im dritten Block darauf eingehen, ob dieses Punktesystem die intrinsische Motivation äh, verringert. Ja, das ist so ein spezielles Thema, was ja. auf das man ja kommen könnte. Und ich will dann halt immer so Daten und Fakten aus meiner Vorlesung geben, ich habe ja immer Fragebögen gemacht und jede Menge Daten erhoben, aber auch dann mit den Teilnehmern diskutieren natürlich. Ja, Wunderbar, dass das wir ein ganz ein toller Beitrag zum Knowledge Café, auf dem wir uns schon sehr freuen bei der Konferenz, also morgen noch anmelden. Also Herr Weyers, ich freue mich schon sehr auf diesen Beitrag bei der Konferenz. Vielen Dank.